Hallo und ein frohes neues Jahr 2021. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. wenn auch wahrscheinlich ein bisschen ruhiger und entspannter und mit weniger Menschen um euch herum als so die letzten Jahre. Ihr seht, ich bin noch in meinem alten Zimmer. Ich bin noch in meiner Heimat. Ich habe auch hier jetzt Silvester gefeiert. Einfach ähm, mit meiner Familie ganz entspannt und ähm, fahre jetzt gleich wieder nach Berlin und dachte, ich möchte hier noch dieses Video drehen, weil es so ein bisschen auch noch der Abschluss für 2020 sein soll. Ich möchte nämlich ähm, heute mit euch über Neujahrsvorsätze sprechen. Wenn ihr mich schon länger kennt, dann wisst ihr, dass ich von Neujahrsvorsätzen eigentlich gar nicht so viel halte, weil ich mir immer so denke, wenn man etwas wirklich ändern will oder wenn dann etwas stört oder wenn man etwas in sein Leben integrieren will, dann sollte man nicht diesen Vorwand erster erster brauchen, sondern dann sollte man es halt einfach machen, weil je schneller du es umsetzt, desto ja, besser vielleicht für dich. Und deswegen habe ich mir eigentlich nie wirklich Neujahrsvorsätze genommen. Aber dieses Jahr ist das ein bisschen anders, weil ich habe gemerkt, dass ich eine Sache nicht so einfach in mein Leben kriege. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ist jetzt halt so. Ich habe in letzter Zeit so ein bisschen gemerkt, dass ich mir keine Vorsätze nehmen muss, die mich pushen, die mich, ähm, also zum Beispiel jetzt irgendwie karrieretechnisch irgendein Ziel erreichen oder auch reisen oder irgendwas, was anstrengend ist zu machen, auch wenn Reisen natürlich schön ist, aber es ist auch mit einem... Aufwand oder mit einem ne, wisst ihr, was ich meine? Mit einem Planen und vielleicht auch über sich hinauswachsen, wenn man jetzt alleine reist oder so verbunden, sondern ich muss mir eher vornehmen, etwas zu machen, was mich runterbringt. Weil ich habe gemerkt, es fällt mir teilweise tatsächlich schwerer zu sagen, so ich mache jetzt nichts oder ähm, ich gucke mir jetzt einfach mal an, was ich schon so erreicht habe, ich reflektiere das mal, als zu sagen, so ich mache jetzt heute in meinem Trott weiter und stehe dann und dann auf und habe dann meinen strukturierten Tag und gehe abends irgendwann ins Bett. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen so ist, weil wir einfach aufgewachsen sind in einer Gesellschaft, in der wir eher gelernt haben, etwas zu machen, als ähm, einfach mal nur zu sitzen und auch nicht sich zu unterhalten oder nicht in, auf Social Media zu daddeln oder wie auch immer, sondern einfach nur mal gucken, zuhören, denken, spazieren gehen oder so. Ähm, und deswegen ist das mein Vorsatz. Also Dinge tun, bei denen ich, wenn ich sie tue, merke, das tut mir gerade gut. In dem Moment. Und was mir da ganz wichtig ist und wo ich gemerkt habe, das schaffe ich irgendwie nicht, ist in meinem Leben zu implementieren, ohne dass ich einen richtigen Anstoß habe, ist meditieren. Da habe ich auch schon auf Instagram drüber gesprochen. Ich habe mir jetzt nämlich eine App gekauft, also so ein Jahresabo. Ich freue mich. Das war schon die beste Investition des Jahres, glaube ich. Und zwar heißt die App Balloon. Das ist jetzt keine Kooperation oder so, aber ich glaube, dass mir das sehr viel weiterhelfen wird. Und ich habe jetzt die letzten sechs, sieben Tage meditiert und ich merke schon, dass ich mich darauf freue, am nächsten Tag wieder zu meditieren und dass es ja wirklich kein großer Zeitaufwand ist. Ähm, wenn ihr wollt, dass ich euch die App mal genauer zeige, mache ich das sehr gerne. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir ganz, ganz fest vorgenommen habe. Und wo ich auch immer merke, dass es mir super gut tut, ist, Sport zu machen, vor allem Yoga. Ihr wisst, ich habe so ein paar... Körperprobleme, Rückenprobleme und ähm, habe schon von ganz vielen Osteopathen und anderen äh, ja, Menschen, die mir geholfen haben auf diesem Weg, gehört, dass Yoga einfach sehr, sehr gut ist und ich merke das auch an mir selbst. Da und auch generell bei Sport finde ich es immer irgendwie wichtig, dass man sich wohlfühlt, dass man ähm, Kleidung anhat, in der man sich wohlfühlt, in der man ja, sich Gut fühlt irgendwie und aktuell trage ich da am liebsten mein Yoga set von Organic Basics. Das habe ich euch auch schon mal auf Instagram gezeigt. Es ist einfach sehr sehr bequem und für Yoga für was Ruhiges super gut geeignet und es ja man fühlt sich halt wohl. Da habe ich auch noch einen Gutscheincode für, guckt mal in die Infobox. Und dann habe ich zu Weihnachten Airpods geschenkt bekommen und ähm, da habe ich jetzt auch schon gemerkt, dass mir das sowohl beim Meditieren als auch beim Yoga sehr hilft, weil ich einfach ähm, direkt immer höre, was gerade gesagt wird. Und ähm, ansonsten war das halt so, dass ich dann zwischendurch mal auf den Bildschirm gucken musste oder so und dann wird man natürlich ein bisschen abgelenkt. Ähm, also ich glaube, dass wenn man sich was vornimmt, es auch wichtig ist, dass man sich das halt so schön oder so einfach wie möglich gestaltet und wenn man dann eben Hilfsmittel hat, die einem dabei helfen, dann ähm, fällt es uns glaube ich viel leichter, das wäre noch so ein Tipp von mir. Also das sind bei mir so die Dinge, wo ich merke, die haben irgendwie so einen Sofort-Effekt, auch Lesen zum Beispiel, aber es ist natürlich auch bei jedem unterschiedlich, also ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, bei einigen von euch vielleicht, weiß ich nicht, Fingernägel lackieren etwas ist, wo ihr merkt, das tut mir gerade super gut, ich habe da was von und das bringt mich irgendwie runter und weiter. Oder aufräumen oder ähm, ja, was auch immer. Ähm, deswegen überlegt vielleicht doch einfach mal zum Start in dieses Jahr, was hat mir im letzten Jahr gut getan, wobei habe ich mich wohl wobei habe ich mich vielleicht entspannt ähm, und probiert dann einfach das vielleicht im nächsten Jahr ein bisschen zu forcieren. Genau, das ist das, was ich heute ähm, mit euch besprechen wollte. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und ich wünsche euch einen entspannten und gesunden Start ins neue Jahr. Passt gut auf euch auf und ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann und macht's gut!